Mein schönstes Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr, das ist nicht in einem Karton verpackt, nicht in schönes Geschenkpapier eingewickelt. Es hat keine rote Schleife. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk ist ein Satz aus der alten Weihnachtsgeschichte, aus der Bibel, vom ersten Weihnachten, von der Geburt Jesu. Mein schönstes Weihnachtsgeschenk, das kommt vom Engel. Der Engel sagt zu Weihnachten, fürchte dich nicht. Es gibt so viel im Moment, wovor ich mich fürchten könnte. In meinem privaten, persönlichen Leben, in meinem Umfeld und im Großen sowieso. Ich denke, das kennt jeder von uns. Aber der Engel sagt, fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Das ist nicht wie Pfeifen im Wald um den Eindruck zu haben, man ist nicht alleine, sondern das ist eine Zusage, die von außen kommt. Mit einem schönen Gruß von Gott sozusagen. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und klasse finde ich, dass der Engel noch mehr sagt. Der sagt, wenn du es genau wissen willst, dann geh los. Mach dich auf den Weg und such nach den Spuren. Du findest sie nicht im Palast, sondern an einem unscheinbaren Ort, mitten im Leben, in der Krippe. Du findest Gott da, wo die Krisen sind, wo das Schwierige ist, wo das Unangenehme, Störende ist. Da, da begibt sich Gott hin. Da, da kannst du ihm begegnen. Und da musst du keine Angst haben. Denn genau da ist Gott. An jedem Tag in dem Jahr, was jetzt kommt. In jedem Moment. So als würde jeden Tag sich ein Adventstürchen auftun. Ein Türchen, das die Gegenwart Gottes zeigt. Das jedenfalls sagt der Engel mir in diesem Jahr zu Weihnachten. Was sagt er Ihnen? Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnacht und ein gesegnetes Jahr mit einem Engel, der mitgeht und Sie an Gottes Gegenwart erinnert.